Herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute trade ich mit Broker Binary Cent, 60 Sekunden, mein Starttrade beträgt hier 200 Euro, ich gehe zwischen 2 und 5 mal mit dem gleichen Betrag ein, ich hoffe, dass ich zu dieser Zeit noch einen passenden Trade finde, Euro, Australisch, Dollar, sieht ganz gut aus. hier gehe ich rein ich bin jetzt insgesamt viermal mit dem gleichen Betrag rein Aktuell sind alle Trades im Gewinn, sehr schön, alle Trades gewonnen. Wer sich für meine Corona-Aktionen interessiert und meine Strategie erlernen möchte, kann noch bis 17.01. den Kurs sich sichern. Ich werde wahrscheinlich morgen nochmal ein Video machen, an Silvester. Bis morgen dann, bye bye.